Hallo liebe Leute, wir sind ein kleiner Teil von Waving the Guns. Wir haben gerade ein herrliches Konzert in Wien gespielt und wir wurden gebeten, darauf hinzuweisen, dass es demnächst die Einführung der neuen österreichischen Regierung gibt, mhm. gibt die ganz klar sehr rechtsgerichtet ist und eigentlich eine Entwicklung, die in Europa stattfindet, sich in Österreich fortsetzt. Es war möglich für Sebastian Kurz, die, die Wahl zu gewinnen, indem er einfach alle Probleme, auf Flüchtlinge, Ausländer, wie auch immer, nicht österreichische Menschen schiebt. Diese Regierung wird demnächst eingeführt. Wir nennen das Tag X, wurde mir gesagt. Man weiß nicht genau, wann das ist, aber wenn es stattfindet, geht auf die Straße, zeigt den Leuten, dass sie mit dieser Scheiße nicht einverstanden seid. Wegen der ganz grüßen Initiative Tag X, beteiligt durch informiert euch, werdet aktiv. Ciao.